Wir alle kennen diese Videos. Oder diese, diese und diese. Und sie alle versprechen, dass Fame und Geld auf Instagram easy zu bekommen sind. Aber ist es wirklich so einfach? Ich habe das eine Woche lang ausprobiert. Um die ganzen Posts zu erstellen, habe ich die Open Source Software GIMP genutzt. Nicht weil ich keinen Photoshop hatte, sondern weil ich so machen wollte, dass das jeder quasi zu Hause nachmachen kann. Und da haben wir auch schon unseren Account. Jetzt geht es darum, dass ich ein paar Posts mache und wir irgendwas posten, um bekannt zu werden. Und there you go. So, jetzt habe ich schon mal meinen ersten Post fertig, den werde ich jetzt posten und dann werde ich ganz, ganz vielen Leuten folgen, in der Hoffnung, dass die mir zurückfolgen und ich schon mal die ersten Follower habe. So, am Morgen von Tag 2 habe ich zwar immer noch nicht meine gewünschten vielen Millionen Abonnenten erreicht, aber immerhin war ich jetzt schon bei 60 Abonnenten. Das kann doch nur noch besser werden, oder? Naja, ja, aber nein. Über die Tage pendelte sich bei mir so ein ungefährer Abonnentenzuwachs von 30 Abonnenten pro Tag ein und ich habe immer wieder neue Sachen ausprobiert. Am dritten Tag zum Beispiel habe ich Instagram erlaubt, mir Mitteilungen zu schicken. Das habe ich sonst immer aus, aber jetzt habe ich es angemacht, damit jedes Mal, wenn jemand, der ähnliche Sachen wie ich postet, einen neuen Post raushaut, ich da hingehen kann, kommentieren kann und Leute über meinen Kommentar hoffentlich auf meinen Account aufmerksam werden und mir dort folgen. Der Instagram-Algorithmus weil es häufig falsch erklärt wird, ein Algorithmus ist eine Vorgehensweise ein Problem zu lösen. Es gibt extrem viele Algorithmen, weil fast alles was man programmiert ein Problem löst. Im Falle von Instagram braucht man sogar mehrere Algorithmen. Zum Beispiel einer der Content an User verteilt oder auch ein Algorithmus der Stories nach 24 Stunden wieder löscht. Wie machen die das jetzt mit dem Content an User verteilen? Also. Als erstes wichtig sind eure Beziehungen, also wer sind echte, Freunde oder Verwandte? Dann, was sind eure Interessen? Mit welcher Art von Content interagiert ihr? Was liked ihr? Wem folgt ihr? Und abschließend ist auch noch die Aktualität der Posts wichtig. Toll, dass wir jetzt wissen, wie es funktioniert, aber wie lief es denn jetzt? Naja, ich habe sehr konstant Follower dazugewonnen, keine Frage. Am fünften Tag hatte ich sogar die 200-Abonnenten-Marke schon geknackt. Ich habe einen shoutout für shoutout organisieren können und habe ansonsten viel ausprobiert. Aber auch bei einem Lord läuft es halt nicht immer. Deshalb, damit es bei mir wieder läuft, folgt mir auf Instagram, abonniert diesen Kanal. Und jetzt, wie viele Follower habe ich und bin ich reich geworden? Als erstes, ich habe kein Geld verdient. Das nicht, weil ich kein Geld mag oder so, sondern weil die Methoden ziemlich bescheuert sind. Zum Beispiel verkauft man ein Produkt, ein Coaching bzw. Promoted ist für das man allerdings keine Zeit hat, es zu testen und dafür kriegt man dann halt ein bisschen Geld. Das ist ganz nett, aber an sich finde ich das Promoten von Produkten, die möglicherweise kacke sind, kacke. Und deshalb kommen wir jetzt einfach mal zu meinem Follower-Stand. Also, ich hatte nach sieben Tagen 228 Abonnenten und ich habe in der Zeit 194 Konten erreicht. Das ist alles bestimmt ganz gut und so, aber die Zeit war definitiv zu kurz, um einen großen Account gerade auf Instagram zu erstellen. Ich hoffe, euch hat dieses Video trotzdem gefallen, auch wenn ich nicht Milliardär geworden bin. Vielleicht werde ich das ja in einem anderen Video. Aber bis dahin, schaut euch meine anderen Videos an. Ciao.